Hey Leute und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf Popel mit Zucker. Mein Name ist Adrian, Alles Popel mit Zucker. Oder Zucker Poppel auf Twitch oder wie auch immer Zucker Poppel Live oder was auch immer. Draußen stimmt es ein bisschen. Könnte sein, dass ihr ein bisschen has hört vom Fenster und so, aber das passiert. Ähm, ja, ich wollte eigentlich Trials Rising streamen und die PS fand dann nötig, letztes Spiel nicht. Deswegen habe ich gedacht, leck mich, ich fange ein neues Spiel an. Und hier sind wir jetzt, Metro 2033 die Redux-Version, weil ich eh schon unbedingt so lange Metro spielen wollte und jetzt bin ich endlich dazu gekommen. Zwangsmäßig, aber ist auch gut. Meine Optionen wären sonst Mortal Kombat oder COD weiterspielen, aber ich habe irgendwie keine Lust auf COD. Also spielen wir Metro, was auch ein Shooter ist ein bisschen vom Spielen her, aber ist egal. Metro hat mehr Story. Ähm, wie wir Intro gelesen haben, ganz am Anfang, das habt ihr natürlich auf YouTube jetzt nicht, äh, das Ganze basiert auf Büchern, die alle da hinten im Regal stehen und gelesen sind. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, wir legen los. Ähm das Spiel speichert, wenn das Kreissymbol kommt. Das ist okay. Darauf achten wir ein bisschen. Wir legen los. Und haben direkt wieder ein Intro für Werbung, die ich nicht verstehe so richtig. Das, das, das kenne ich. Das Metro. Da ist Typ. Kriege ich keine Optionen für Einstellungen? Ah, hier. Fortsetzen klappt nicht. Ich drücke nach rechts. Es geht nicht, weil ich keinen Spielstand habe. Ich... Würde eigentlich gerne Untertitel haben. Dankeschön. Zielmarkierungen. will ich Zielmarkierungen? Ja. Normal oder Hardcore. Sorry. Normal oder Hardcore. Klar. Ich bin so gut. Ich spiele auf Normal. Wir machen das ein bisschen heller. So sehe ich das linke ganz knapp. Äh, Audio. Ah, die Musik. Ich will... Echt? Ich will die Hauptlautstärke eigentlich auch. Ich muss gucken, wie es klingt. Wir fangen einfach ein neues Spiel an und gucken, was uns erwartet. Also, los geht's. Spartaner, genießen Sie leichtere Kämpfe und Tarnung bei Metro im Spartan. Bei Metro Last Light? Wir sind doch Metro 2. Hä? Oh, Moment. Habe ich Last Light gestartet? Das kann eigentlich nicht sein. Ich mache schon Metro 2033. Das Intro haben wir jetzt schon gehabt. Okay, nee, den Screen hatten wir ja. Da oben steht ja Metro 233, nicht Metro Last Light. Also wir haben eigentlich Metro La 233 gestartet. Ich weiß nicht, ob ich die Horror-Version spielen möchte, aber ich will eigentlich nicht auf die, zweiten, auf die Last Light-Version umsteigen. Wobei Action geladen ist halt auch geil. So, hier sind wir wieder. Ich kann nochmal die Option gucken, dass ich auch Untertitel alles anhabe. Jawohl. Okay. Ich krieg das nicht gerade mit. Ich probiere mal spartan. Nein, ich weiß nicht. Ich dachte, Last Light ist ein eigenständiger Titel. Ernsthaft? Ich google das sicherheitshalber mal kurz. Cool die Differences. Hier, guck mal hier. So. Metro-Wiki. Ja, klar. Okay, easy ist, das wirklich die Difficulty, okay. Oh, Metro Last Light, da unten war Metro Last Light noch. Ah, das sind nur Bilder. Game Difficulty Modes are RMS, Dankeschön. Okay, wir kriegen nochmal das Intro, das ist okay. Also anscheinend macht es wirklich keinen Unterschied, außer dass wir halt anscheinend ein bisschen einfacher unterwegs sind, wenn ich Spartaner mache. angeblich für regelmäßige Eco-Shooter für Erfahrene und für Idioten, die nichts mehr sehen wollen aber es gibt nichts für Anfänger dann nehmen wir halt normal der Tunnel wurde kälter Miller und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen. Hey, Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, Hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissen, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken. Habtie. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Okay, ich habe das kurz nachgeguckt nochmal, sorry. Äh, okay, da habe ich Items, da kann ich zielen, sehr gut. Eklige Missviecher. Ja, ist der Äh, Anscheinend macht es wirklich keinen Unterschied, außer es ist ein bisschen äh, ressourcenfreundlicher oder so, wenn ich den Modus spiele. Von daher, ich lasse mich mal überraschen jetzt. Ich halte mal gedrückt. den Kriechmodus ein- und auszuschalten. Alter, das ist so eklig. Okay, das Anzeigesystem ist ein bisschen für den Arsch, muss ich sagen. Entschuldigung. Hui! Verfehlt. Na ja, hoch und versuche es noch einmal. Taschenlampe, Taschenlampe, da. Dreieck. Ah! Ey! Okay. Das war falsch. Okay, ich kann wirklich rennen mit L3. Mit R3. Also wie COD-Steuerung halt eigentlich. Ja, die haben mich sicher nicht gehört jetzt. Ich lasse die Untertitel übrigens drehen, falls ich drüber rede oder so. Okay, die sehen nicht mehr ganz so fit aus. Ich frage mich jetzt einfach, wann weiß ich, wann ich den Filter wechseln sollte. Wo kommen sie? da Das ist echt. Es sieht echt cool aus auf jeden Fall. Aber es ist einfach wirklich nur ein Shooter, wirklich. Aber naja. Ich guck mal, die Story wird sicher was anderes sein, hoffentlich. Oh uh, ich spamme. Ich weiß immer noch nicht, wann ich meinen Filter wechseln muss. Wow. Ich hoffe, ihr hört es nicht doppelt. Es tut mir leid, falls doch. Okay, ich gucke mal ganz kurz, sicherheitshalber einfach. Also für mich klingt es gut äh, auf Twitch Ich hoffe bei euch auch dann Und YouTube wird nochmal was anderes sein Sowieso What the fuck Das sind aber nicht die von uns, oder? Die haben mich gerade angefahren Fast Ich schieße mal nicht. Meint ihr, die greifen an? Oh ja, die sind da. Will ich jetzt schießen? Ja, die greifen an. Ich meine, ich muss schießen, die haben mich angegriffen. Ich habe fast keine Munition mehr, verdammt. Ich meine, die haben mich angegriffen, ne? Ja, top, wenn ich keine Muni habe. Achso, das gehört vielleicht dazu. Wow, was eine Bibliothek! Also soll das die Bibliothek darstellen, die wir gesucht haben, also die gesucht wurde im Buch mal. Alter. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Okay. Ja, und damit beginnen wir eigentlich beim ersten Buch am Anfang. Endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Ja, ich stehe ja schon auf. Ist ja gut. Okay. Hm. Metro 2034 liegt da schon rum, okay. Cool. Na ja, Strom sparen hier. Ich meine, wir gehen ja eh weg. Sollen da noch Licht brennen, unnötig. Was haben Sie? Sie jagen? Alle abknallen? Das ist nicht mein. Ein paar random Gespräche hier. Hallo, Adjam. Hi. Oh, hier ist verschlossen. Ja, es sieht auf jeden Fall nach einem Traumleben aus. Boah. Wir werden sehen, was Hunter sagt. Hallo, Letzte Hallo. Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Gehen wir, ist <lacht> Das ist schön. Hallo, Hallo. Ich verstehe kein Wort. Okay. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Oh. Das sieht auch übel aus. Da konnten wir eine Akte aufnehmen. Ich gucke mir das mal an. Eintrag 1. Oh, ich habe im Turm schon was vergessen. Wow. Ah, das sind die Stories vom Intro. Tagtäglich ziehen unsere Patrouillen zu den Tunnels im Norden los. Und tagtäglich kommen sie mit Toten zurück. Brutal ermordet und zwar völlig unerklärlich. Noch mehr kommen verletzt zurück, aber durchgedreht. Und doch können wir die Schwarzen nur auf Abstand halten, indem wir unsere Freunde, Nachbarn und Verwandten dorthin schicken. Wenn uns irgendwann die Leute ausgehen, um ihre Angriffe in größerer Entfernung abzublocken, wenn sie irgendwann an unsere Station ankommen, dann sind wir erledigt. Ich höre, wie die Leute tuscheln, dass wir den Todeskampf nur in die Länge ziehen und dass es keine Hoffnung auf Rettung gibt. Aber Suchoi, mein Stiefvater und Stationsleiter, keine Ahnung, wie man den richtig ausspricht, zu klingt komisch, deswegen Suchoi, hofft noch immer auf ein Wunder. Er besteht darauf, dass sein alter Freund Hunter uns retten kann. Hunter ist ein Mitglied des Sparta-Ordens, einer Kampfbruderschaft, die sich auf den Schutz der Metro vor allen Gefahren eingeschworen hat. Es gibt nichts, was den Herzen dieser Männer Furcht einflößen kann. Zumindest gab es nichts. Bis die Schwarzen kamen. Okay. Boah, hätte ich das mal gewusst? Gew gew hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich schon angefangen, im ersten ähm, Turm schon zu suchen, aber ich wusste nicht, dass es da was gibt. Das kann ich jetzt nicht immer über das Touchpin aufmachen. Aber hier habe ich Tagebuch jederzeit bereit. Ich glaube, der ist tot. Aber oh, der sieht auch übel aus. Kann ich da noch rein. Will ich da rein? Ich glaube schon. Okay. Und da sind wir. Es ist Hallo. Willkommen, Hunter. Danke, jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel Ich habe einen Händler getroffen, der Pestraten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes und irgendwas anderes. Hm. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. hat uns noch Okay, ich glaube, das sind... Die Halle los, los, los. Die äh, ja, krieg ich, ich krieg den Scheiß Revolver natürlich. Leck mich fett. Okay, da habe ich Healpads. Was ist rechts? Nix. Oben kann ich auch nichts machen. Taschenlampe. Okay, los geht's. Okay, ich habe eine Zielhilfe an. Oder sowas in der Art. Nicht wirklich. Aber okay, die Knarre macht Schaden, das ist gut. Wow, wow, wow, wow, wow. Oh, da müssen noch einer. Okay, saubere Headshots geben natürlich viel mehr. Artyom, bist du okay? Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Ich mochte den Buch lieber, ehrlich gesagt. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Sie sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus. Der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. Zehn Soldaten, zum Kampf ausgebildet, ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Das ist schon recht heftig im Vergleich. Das sieht brutal aus. Und das sind dann die nächsten, die schon wieder diese psycho haben, dann so wie es aussieht. Oder diese psychischen Probleme. Und weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Aktion. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Und ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis. Verstehst du? Der war mir im ersten Buch wirklich sympathischer als in der Game-Reihe jetzt. Also in diesem Spiel bis jetzt. Naja war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Okay, und damit spielen wir Begleitschutz, so wie es aussieht. Oder Begleiter, was auch immer. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Athion, vergiss nichts. Sehr gut, sehr gut. Ja, alles mitnehmen. Und wer lässt da immer das Licht brennen? Glaub ich. Ähm. Ein Kompass und ein... Was Soll das sein Feuerzeug? Ich weiß es ehrlich nicht, was es ist, aber... Scheiße, ich hab... Ah, hier, die kommen jetzt. Wir sind jetzt erst an der Messestation, ja klar. Und jetzt beginnt erst unsere eigentliche Reise. Schöne Musik. Wo hast du die Kassette her? Ich habe sie für eine Tonne Munition von einem Ranger bekommen. Ja, bist du sicher, dass du es nicht bereust? Ich habe die Nase voll von diesem Mist. Es ist schon einiges mehr los hier. Das wird auch... Cool. Die werden es auch nicht leicht haben hier unten mit Kindern. Ich höre jetzt nicht allen Gesprächen zu. Es tut mir leid, falls das... Ja, ich habe ich weiß. Wobei das nicht meiner Meinung nach nicht das Journal ist. Hm? Ich guck mal, Gott. Ich check das mit dem Controller nicht, der leuchtet jetzt gerade. Aber nur, wenn ich in bestimmte Richtungen schaue. Komisch. Ja, hallo, lass mich bitte durch, Dankeschön. schön. ich hoffe jetzt mal, ich bin hier richtig. Ich habe nämlich keine Waffe und nichts dabei. Was ein bisschen blöd ist, wenn ich in die Tunnel muss, glaube ich. Ah, hier kann ich was anpassen. Will ich was anpassen? Ah. Also, komm, wir machen das mal. Ich hoffe, das war kein Fehler. Das ich sollte nicht alles vorgängig machen. Okay, wir gehen mal hier rein. Hallo, Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole Kaliber 5,45 in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Nutze kurze Feuerstöße, Aktion und verschaff dir auch etwas Munition. Dankeschön. Tschüss. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder noch schlimmer an die Oberfläche. Armee aus Jason Maske. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Flipbahn alles aus. Versuche deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Ja, die verzieht recht. Aber es geht. Ich glaube mal kurz nach, sicherheitshalber. Und verzieh mich dann. Hier drin darf ich meine Waffen nicht ziehen, natürlich. Machen wir auch nicht. Äh, und jetzt? Alter. Okay, ich warte. Ist ja gut, ich warte. Es ist eh gleich Zeit, dass wir eigentlich beenden, die erste halbe Stunde, aber es ist die erste Folge. Ich schau mal dem ein bisschen zu, mal gucken, was der so spielt. Okay, wir haben nur so gemütliche Musik und irgendjemand anders erzählt eine Geschichte. gehört, dass unsere Station ein Bündnis mit Riga eingeht. Wir schicken Ihnen ein paar Wagen mit humanitären Mietern, okay. ein paar Waffen und verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Das ist die Ladung, die du bewachen wirst. Es ist keine sehr lange Reise und es sollte auch nicht zu schwierig werden. Artyom, noch eine Sache, bevor du gehst. Ich kann sehen, wie du zu Hunter aufschaust. Aber das Leben der Ranger ist anders als unseres. Sie sind leichtfertig und sogar von Natur aus gewalttätig. Man gewinnt nichts dadurch, dass man den Helden spielt. Halte dich also aus Ärger raus. Bring die Karawane zum Zielort und komm so schnell wie möglich nach Hause. Auf Wiedersehen, mein Junge. Autsch. Ich habe das Gefühl, wir werden ihn lange nicht mehr sehen. Übrigens cool, Metro 2035, da hinten das Poster. Dezember 2015, wenn ich das richtig lese. ist schon ein Zettel her. Wow, yeah, endlich! Fuck, ich habe die erste nicht gesehen. Ich gucke mal kurz, ob ich die erste noch finde. Aber ich glaube nicht, da müsste ich noch mal ein bisschen mehr umgucken irgendwie. Ah, hier kann ich Munition. Gegen schmutzige Mund. Okay, es gibt ja, also die Militärpatronen sind dann, glaube ich, in Währung hier, so wie es aussieht. Allgemein. Was genau bringt denn der Lauf? Verringert die Streuung. Oh, das wäre noch schlau gewesen. Aber die Projektilgeschwindigkeit wird verringert, also wir weniger Schaden. Ähm ja, die Frage ist, ob ich jetzt noch mein Journal finde, irgendwie. Ich habe das Gefühl nicht, aber wir gucken mal. Wer in ich beschäftigt. ich sehe schon, ah, alles klar. Bist du das, Peter? Guck mal, ein Laptop sagt mir gerade, er ist nicht am Strom. Einen Moment. So, tut mir leid, irgendwie hat es das Kabel rausgezogen. Ähm, ja, also, ich suche ganz kurz noch mein cooles Journal. Aber ich glaube wirklich nicht, dass ich das noch finde. Vielleicht in der anderen Richtung. Da unten liegt ja, ich Idiot. So, also, wir fangen an. Noch kurz die Journal und dann ist fertig für die erste Folge. Die Verteidigung unserer Heimatstation vor den Schwarzen, schreckliche, geheimnisvolle und unschlagbare Feinde wird allmählich zur einzigen Aufgabe. Unsere alten Feinde, die Nosalis und Telepathen, haben wir vergessen. Und wenn Hunter nicht wäre, dann hätten die, Bestien, die diese Biester schon längst unser Krankenhaus überfallen. Ich schaudere, wenn ich an das Blutbad denke, das sie angerichtet hätten. Wäre Hunter auch nur eine Stunde zu spät hierher gekommen? Ein Tag zwei. Doch Hunter kam gerade rechtzeitig an der Messe an. Ich male mir gerne aus, dass es nicht nur pures Glück war, sondern ein Werk des Schicksals. Und es war dasselbe Schicksal, das dafür sorgte, dass Hunter mich auswählte, um mit seinem Bericht über die Schwarzen zu Polis zu reisen. Ich habe schon mein ganzes Leben davon geträumt, die Polis zu besuchen. Das großartige und legendäre Zentrum der Metro. Das Zentrum unserer Zivilisation. Meines ganzen Lebens. Und jetzt ist die Chance dazu gekommen. Ausgerechnet jetzt, wo meine Heimatstation jeden Kämpfer braucht, den sie losschicken kann. Habe ich das Recht, meinen Stiefvater und meine Freundin in der Stunde der Gefahr zu verlassen? Wo ist mein Platz? Neben ihnen auf den Barrikaden oder in den fernen Stationen, zu denen Hunter mich schickt? Ich kann es nicht sagen, aber trotzdem trete ich diese Reise an. Ich stelle mir gerne vor, dass dies der Weg ist, den das Schicksal für mich ausgewählt hat. Okay, ich hoffe wirklich, wir finden alle. Äh, falls ich die Journale alle finden kann, später noch, indem ich einzelne Kapitel nochmal wiederhole, teilweise... Dieser Teil der Station ist vorübergehend gesperrt. Okay. Äh, Wäre das ganz cool eigentlich. Weil die Journale sind schon recht interessant. Gut, also, äh, aber ich beende jetzt mal. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Wir machen gleich weiter auf Twitch für euch auf YouTube morgen oder sowas. was irgendwann dann. Die Danke ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!